Willkommen zurück zur Videoreihe zu den Längenmaßen. In diesem letzten Video üben wir die einzelnen Umrechnungen der Längenmaße. Schauen uns gemeinsam ein Alltagsbeifel dazu an und du lernst außerdem Seemeile, Inch und Yard Längenmaße aus anderen Ländern kennen. Um dieses Video verstehen zu können, solltest du wissen, wie man die Multiplikation und Division von Dezimalzahlen durchführt, was Längenmaße überhaupt sind und wie du ein Längenmaß in ein anderes umrechnest. Lass uns auch gemeinsam eine Strecke abmessen. Du siehst hier zwei Strecken in grün dargestellt. Ganz wichtig, eine Strecke hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt, welche du hier gut erkennen kannst. Wir legen jetzt das Lineal an die erste Strecke an. Wenn du genau hinschaust, ist die Strecke 6 cm lang. Als nächstes messen wir die Strecke darunter ab. Pausiere hier kurz das Video und ermittle selbst, wie lang die Strecke ist. Wenn du auf einer Folie das pause siehst, pausiere einfach kurz das Video. Schon fertig? Super! Dann lass uns gemeinsam vergleichen. Diese Strecke ist genau 8 cm und 5 mm, also 8,5 cm lang. Lass uns das Abmessen an zwei weiteren Strecken noch ein wenig üben. Du siehst hier wieder zwei Strecken in grün dargestellt. Wir legen wieder das Lineal an. Lies mit Hilfe des Lineals die Längen der beiden Strecken ab. Wenn du es richtig abgelesen hast, solltest du bei der ersten Strecke auf eine Länge von 6 cm und 8 mm, also 6,8 cm, und bei der zweiten Länge auf 10 cm, also 1 Dezimeter, gekommen sein. Als nächstes üben wir das Umrechnen von Längenmaßen. Lass uns die gegebene Länge gemeinsam umrechnen. Um von Zentimeter in Millimeter umrechnen zu können, müssen wir mit 10 multiplizieren. Wir rechnen also 6 mal 10 und das ergibt 60. Versuche nun, die beiden anderen Aufgaben selbst umzurechnen. Schon fertig? Super, dann lass uns gemeinsam vergleichen. Um nun von Dezimeter in Zentimeter umrechnen zu können, müssen wir mit 10 multiplizieren. Wir rechnen also 5,2 mal 10 und das ergibt 52. Und um von Meter in Dezimeter umrechnen zu können, müssen wir mit 10 multiplizieren. Wir rechnen also 48 mal 10 und das ergibt 480. Bei diesen Beispielen mussten wir eine größere Einheit in eine kleinere umwandeln. Daher haben wir multipliziert. Bei den vorigen Aufgaben haben wir eine größere Einheit in eine kleinere umgerechnet. Nun rechnen wir eine kleinere Einheit in eine größere um. Um von Zentimeter in Dezimeter umrechnen zu können, müssen wir durch 10 dividieren. Wir rechnen also 40 dividiert durch 10 und das ergibt 4. Versuche nun die beiden anderen Aufgaben selbst umzurechnen. Schon fertig? Dann lass uns gemeinsam vergleichen. Um wieder von Zentimeter in Dezimeter umrechnen zu können, müssen wir durch 10 dividieren. Wir rechnen also 26 dividiert durch 10 und das ergibt 2,6. Und um von Dezimeter in Meter umrechnen zu können, müssen wir durch 10 dividieren. Also rechnen wir 520 dividiert durch 10 und das ergibt 52. Um das Umrechnen von Längenmaßen abzuschließen, Möchte ich mit dir 3,9 Meter in Dezimeter, Zentimeter und Millimeter umrechnen. Da wir hier eine größere Einheit in eine kleinere umrechnen, müssen wir die 3,9 mit 10 multiplizieren und erhalten 39. Diesen Vorgang wiederholen wir und erhalten 390 Zentimeter und zu guter Letzt 3900 Millimeter. Versuche die zweite Reihe alleine. Schon fertig? Super! Dann vergleichen wir unsere Ergebnisse. Da wir hier eine kleinere Einheit in eine größere umrechnen, müssen wir die 65300 durch 10 dividieren und erhalten 6530. Um diesen Vorgang nun zu wiederholen, erhalten wir 653 Dezimeter an 65,3 Meter. Und zu guter Letzt 0,0653 Kilometer. Im letzten Schritt musst du durch 1000 dividieren. Beispiele aus dem Alltag stellen oft eine große Herausforderung dar. Deswegen möchte ich mit dir nun gemeinsam ein Textbeispiel rechnen. Anton wohnt in Wien. Der Sportplatz liegt 350 Meter von seinem Zuhause entfernt. Sein Freund Tom muss 1,1 Kilometer bis zum Sportplatz gehen. Um wie viele Meter ist Toms Weg länger? Wir wissen, dass Anton 350 Meter gehen muss und Tom 1,1 Kilometer. Die 1,1 Kilometer entsprechen 1100 Meter. Anschließend müssen wir die kleinere Zahl von der Größeren subtrahieren und erhalten 750 Meter. Toms Weg ist daher um 750 Meter länger. Anschließend Stelle ich dir noch die Längenmaße Seemeile, Inch und Yard vor. Beginnen werde ich mit der Seemeile. Die Einheit Seemeile wird bei der Schifffahrt verwendet. Eine Seemeile entspricht 1852 Meter. Die Einheit Inch ist eine englische Längeneinheit und steht für Zoll. Diese wird hauptsächlich in den USA verwendet. Auch In vielen Fachgebieten wird das Inch auch international als Maßeinheit benutzt. So werden beispielsweise die Bildschirmdiagonalen bei Fernsehern, Displays oder Monitoren in Inch angegeben. Ein Inch entspricht 2,54 cm. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zur Längeneinheit Yard. Ja. Dabei handelt es sich wiederum um eine englische Längeneinheit, die aus dem Mittelalter stammt und hauptsächlich in den USA und in England verwendet wird. Ein Yard entspricht 0,9144 Meter. Ich hoffe, dass dir die Videoreihe zu den Längenmaßen gefallen hat. Vielleicht sehen wir uns bei einer anderen Videoreihe wieder.